und los Reifen Niveau 4, das setzt schon einiges voraus, bitte schaut dir die entsprechenden Videos und Links an jetzt geht's um den Satz Bias, die Sensitivität des gewöhnlichen Aids-Tests ist ca. 99,9%, die Spezifität ca. 99,8%, die Prävalenz im deutschsprachigen Raum ist ca. 0,50%, wie viel ist die Wahrscheinlichkeit beim positiven Test, dass die Person tatsächlich krank ist? Wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Test in der Bevölkerung positiv ist, 0,34955% ist. Okay, na gut. Wie kann man das jetzt machen? Wir haben so das gleiche Beispiel schon äh, konkret gemacht. Ja? Äh, das war jetzt hier. Und da haben wir das mit konkreten Zahlen gemacht. ja. Und jetzt versuchen wir das noch einmal nur mit Prozentsätze zu machen. Das ist nicht so leicht. Daher benutzen wir doch konkrete Zahlen. Das bedeutet jetzt hier, Okay, am Anfang, sagen wir mal, haben wir die ganze Bevölkerung, 100%, das ist eins, das ist das Ganze. Also sagen wir mal, zum Beispiel jetzt im deutschsprachigen Raum, 100 Millionen Menschen. Von diesen Menschen sind 0,15%, also das ist die Prävalenz, was wir hier schon gesehen haben. Die Prävalenz ist halt 0,15%. Ja, und... Das bedeutet, so viel Prozent der Bevölkerung ist tatsächlich krank. Wenn es 100 Millionen ist, dann sind es 150.000 Personen, die krank sind. Und das ist 0,15 Prozent, also 0,0015 als Zahl. Das Prozent als Zahl. Und von diesen 150.000 Personen, das ist was dann die... Äh, Sensitivität bedeutet, 99,9% von diesen Leuten werden tatsächlich als positiv erfasst in diesem Test, ja. Äh, Krank und... Ja, hier. 99,9% werden als positiv erfasst, ja. Also das werden so so viele Leute, ja. Und das 150.000 hier ist so viel wie ah, 100 Millionen mal 0,15 Prozent. Ja? Und da ist halt das Ergebnis gleich. Und das bedeutet, wir können jetzt nur die Prozentsätze benutzen. 0,15 Prozent mal 99 Prozent. Das ist 0,0015, also 0,15 Prozent. Da schiebt man das Komma zwei Stellen links und dann hat man die Zahl. Prozent als Zahl und das ist halt 0,99 und das bedeutet 0,0014985 die sind die Menschen die krank und positiv sind im Gegenteil gibt es einen Anteil jetzt hier 150.000 mal 0,1 Prozent sind 150 Menschen die zwar krank sind aber doch negativ im Test gezeigt werden aus welchem Grund auch immer kann passieren ja ein Test ist nie ganz sicher und dann schauen wir mal weiter. Wir nehmen jetzt die äh, Leute, die halt gesund sind. Das ist 99,85 weil dann 0,15 krank sind. Das bedeutet, der Rest, halt 99,85 ist gesund. Das wäre die Anzahl der Personen dann, ja, im deutschsprachigen Raum. Und als Prozent, diese 99,85 das ist als Zahl 0,9985. Ja? und wir nehmen jetzt diese Leute, die gesund sind und leider kann es auch passieren, dass sie dann doch als positiv gezeigt werden, obwohl sie gesund sind, ja, weil irgendein Virus so ähnlich ist oder was, was auch immer, ja. Und das bedeutet jetzt hier, äh, was ist, wie viele davon werden sie so dann als positiv gezeigt? Das zeigt uns die Spezifität. Das ist genau was Spezifität bedeutet. 99,8 der Gesunden werden als negativ gesagt, also als gesund gezeigt, ja, aber 0,2% der Rest wird doch als positiv gezeigt im Test, ja, und das bedeutet jetzt hier, von diesen Menschen hier, von diesen Personen, ja, 0,02%, ja, das wird als äh, positiv gezeigt, ja, 0,02 Prozent, weil jetzt diese Zahl hier 99.850.000, ja, das ist genauso viel, das haben wir hier gerechnet, wie 100 Millionen mal 99,85 Prozent, ja, das haben wir also jetzt hier ersetzt, das hier, und das mussten wir dann mal 0,02 Prozent multiplizieren, um die äh, Anzahl der Personen zu finden, die gesund sind, aber doch positiv gezeigt werden, ja. Oh, und wenn wir jetzt nur die Prozentsätze hier nehmen, 99,85% mal 0,02%, ja, ja, da beschwert sich auch die Katze, <lacht> wie auch immer, ich weiß nicht, ob man das hört beim Video, egal. Das bedeutet, wir haben jetzt hier diesen Prozentsatz mal diesen Prozentsatz als Zahlen sind 0,985 mal 0,0002 und das als Zahl am Ende ist 0,001997. Sie sind die, der, der Anteil des Ganzen, also der Anteil vom 1, wo die Leute gesund und positiv sind. Also wenn wir jetzt insgesamt die positive zusammen sehen, diese und diese, die sind ja die positive die anderen sind halt negativ, ja? Da ist der Test negativ. Und die sind jetzt krank und positiv, die sind gesund positiv, aber die positive zusammengezählt als Anteil des Ganzen, als Anteil vom 1 sozusagen, ist 0,0034955. Einfach die zwei Zahlen so zusammenrechnen, ja? Gut, die sind positiv und manche davon sind krank, manche davon sind gesund, okay? Das Ganze jetzt hier haben wir hier in eine Tabelle zusammengefasst. Also da sieht man die Leute, die positiv und krank sind, die Leute, die negativ und krank sind, also der Anteil vom Ganzen, nicht die Menschen, das ist keine Zahl, Anzahl von Menschen, sondern ein Anteil des Ganzen, ja, ein Anteil von 1, ja? Und das jetzt hier sind die Leute, die negativ und gesund der Anteil, Entschuldigung, der negativ und gesund ist, und das ist jetzt der Anteil der positiv und doch gesund ist, ja insgesamt diese beiden anteile sind so viel ja gut wenn wir jetzt hier herausfinden wie viel prozent äh, der positiven tatsächlich krank sind also das bedeutet wenn wir einen positiven test haben sind wir tatsächlich krank ja dann nehmen wir diesen anteil des ganzen also positiv und krank und dividieren sie die auf die ganze positiven ja? und das ist ca 42,87 das bedeutet und das ist, glaube ich tatsächlich so wenn man einen positiven Test beim AIDS Test äh, äh, bekommt die Wahrscheinlichkeit dass er tatsächlich krank ist ist weniger als 50 Prozent ja? Das liegt daran, das haben wir auch damals beim Bias theorem erklärt, dass die Prävalenz, die Häufigkeit der äh, Krankheit, also Aids, im äh, deutschsprachigen Raum so niedrig ist. Ja? Sonst wäre es nicht so niedrig hier. Also. Und wenn wir jetzt direkt die Formel von Bayes, die kann man in einer Formelsammlung finden, ja, benutzen. Das bedeutet, die, die Wahrscheinlichkeit P, dass jemand krank ist, äh, wenn der Test positiv ist, ja, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist, wenn man krank ist. Und was ist das jetzt hier? Das ist die sogenannte Sensitivität, 99,9% ja, mal die Wahrscheinlichkeit, dass jemand krank ist. Ja, und das ist die sogenannte Prävalenz, 0,015%. Ja, das haben wir hier auch gesehen. 0,015, also 0,15%. Korrektur und das durch die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist. Ja? Okay? Also 0,34955 oder 0,0034955 als Anteil des Ganzen. Und wenn man diese Division macht, das Ergebnis ist tatsächlich 0,4287. Also 42,87%. Und das bedeutet, die, da kann man tatsächlich die Formel von Bayes benutzen, ja. Das ist halt 0,0014985, diese Zahl hier, und diese Zahl hier ist Prävalenz mal Sensitivität. Sensitivität mal Prävalenz, Prävalenz mal Sensitivität, da ist es hier, ja. Das ist, was hier oben steht in der Formel von Bayes. Und unten ist halt der Anteil, der positiv ist. Da ist es. Ja? Da steht es auch. Das haben wir auch sowohl so als auch mit der Formel von Bayes so gerechnet. Und dadurch wird es klar, dass tatsächlich die Formel von Bayes stimmt. Weil man das hier auch tatsächlich gerechnet hat. Wenn, wenn jemand das nicht verstanden hat schaut ihr das wieder von Anfang an ja? das sollte verständlich sein also einfach Zahl an addieren und das ist halt wie viel positiv ist ja? da, durch diese Zahl dividieren wir und das ist was hier in der Formel von Bages unten kommt und oben steht halt Prävalenz Entschuldigung Prävalenz mal äh, äh, Sensitivität und das Ergebnis Prävalenz mal Sensitivität ist hier und hier haben wir das eines nach dem anderen geschrieben sensitivität mal prävalenz daher gilt diese formel von bayes allerdings ja was man bei untersuchungen kennt ist tatsächlich diese zahl ja diese zahlen kennt man nicht so genau aber wie viele positiv sind ja von der ganzen Bevölkerung kann man mit einem test wenn man 1000 leute untersucht ja kann man schon wissen wie viel positiv da sind ja und das ist mehr oder weniger dann sicher der Anteil, äh, der positiv äh, vorkommt, ja? wenn der, das Experiment zufällig gemacht wird allerdings. Na gut, vielen, vielen Dank und Ende.